Wir sind im letzten Themenbereich der quadratischen Funktionen angelangt. Anschließend kommen nur noch alte Abschlussprüfungen, die ihr üben und rechnen könnt. Und zwar nennt sich das Thema Funktionsgleichung aufstellen. Und die Aufgaben sehen oftmals ähnlich aus wie hier. Wir haben hier einen Funktionsgraph und auf dem sind zwei Punkte angegeben. So, was mir als allererstes auffallen sollte, was euch vermutlich auch schon aufgefallen ist: Einer dieser beiden Punkte ist ein ganz spezieller. Nämlich der Punkt hier oben, das ist der Scheitelpunkt. Jetzt schreibe ich das mal auf. Der Scheitelpunkt S, das ist das Maximum in dem Fall, hat die Koordinaten 3 und 4. Und außerdem kennen wir noch einen zweiten Punkt mit den Koordinaten 4, 2. So, wenn ihr jetzt eine Funktionsgleichung aufstellen wollt und ihr kennt den Scheitel schon, dann ist das verhältnismäßig einfach. Ihr werft einen Blick in eure Merkhilfe und dort habt ihr bereits die Scheitelform gegeben die übernehme ich mal ganz kurz und dann erkläre ich euch wie man mit der arbeiten kann und zwar wie folgt also wir wollen ja unsere Funktionsgleichung so aufstellen dass am Ende nur noch ein x und ein y dasteht und alle anderen Werte sollen Zahlenwerte angenommen haben. Also in dem Fall a, xs und ys. So, das heißt, wir setzen jetzt mal alle Informationen, die wir schon haben, in diese Funktionsgleichung ein. Also, ich fange mal an der Stelle an mit xs und ys. Also das hier ist xs. So, glaube ich noch bekannt aus, den, aus der Berechnung von dem Scheitelpunkt. Hier haben wir ys. Also kann ich diese beiden Werte ja schon mal einsetzen. Also hier steht minus 3 wegen dem xs. Und ys plus 4. Das Minus müsst ihr von oben bitte übernehmen. So, jetzt haben wir noch mehr Informationen gegeben, nämlich wir haben rechts noch einen Punkt gegeben. Der Punkt besteht aus x und y, x und y also kann ich auch diese Informationen einsetzen in die Funktionsgleichung. So, Im Umkehrschluss heißt es, alles was wir noch suchen ist unser kleines a. Wir haben es jetzt also geschafft, hier eine Gleichung aufzustellen, bei der wir alle Größen kennen, außer einer einzigen Unbekannten. Und solche Gleichungen, die können wir eher auflösen. Ähm, das könnt ihr prinzipiell machen, wie ihr wollt. Ich würde den Weg gehen, zuerst mal die Klammer hier berechnen. Das geht nämlich ziemlich einfach. 4 minus 3 ist 1. Und 1 hoch 2 ergibt 1. So, dann bringe ich die 4 noch auf die andere Seite. Dann steht da minus 2 ist gleich a. a mal 1 ist das gleiche wie a. Und dann können wir schon unsere Funktionsgleichung aufstellen. Das lautet in dem Fall: y ist gleich minus 2 mal x minus 3, Scheitelpunkt plus 4. Auch Scheitelpunkt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Funktionsgleichung in einer ganz speziellen Form, nämlich in Scheitelform. Vielleicht mal noch dazu. Scheitelform. Wenn ihr die Funktionsgleichung jetzt noch in allgemeiner Form angeben wollt... Dann müsst ihr eben die Scheitelform wieder ausmultiplizieren, aber dazu gab es ja bereits ein Lernvideo. Guckt euch das zur Not einfach nochmal an. Dann gibt es wie immer eine Übungsaufgabe für euch. Ihr habt den Funktionsgraphen g gegeben und ihr kennt den Scheitelpunkt. Versucht doch mal die Funktionsgleichung aufzustellen. Bedenkt, ich habe euch hier jetzt absichtlich keinen weiteren Punkt vorgegeben, Ihr könnt den nämlich frei wählen, also irgendeinen Punkt wählen, der auf dem Funktionsgraphen liegt. Welcher das ist, spielt prinzipiell keine Rolle. Es gibt aber natürlich glücklich glücklichere Punkte und etwas, naja, unglücklichere. Also drückt kurz auf Pause und wir lösen es gleich gemeinsam. Okay, also ich muss natürlich wieder erkennen, das ist der Scheitelpunkt. Mit den Koordinaten minus, 3, minus 1, minus 3. Und jetzt wähle ich mir noch irgendeinen anderen Punkt, der auf dem Funktionsgrafen liegt. Man wählt da im Regelfall welche, die eindeutig sind. Zum Beispiel könnte ich den Ursprung nehmen, also den Punkt 0,0. Was auch denkbar wäre, wäre dieser Punkt hier, minus 2,0. Alle anderen Punkte, die liegen irgendwie so ein bisschen dazwischen. Also das sind keine exakten Werte. Deshalb würde ich mich jetzt an der Stelle für den Punkt A den Koordinaten 0, 0 entscheiden. Das ist auch bedeutend einfacher zu rechnen. Dann ist mein Ansatz wieder über die Scheitelform, weil wir den Scheitelpunkt gegeben haben. Und anschließend setze ich alle Informationen, die ich gegeben habe durch die beiden Punkte, in diese Scheitelform ein. Also nochmal xs dieser Wert. ys ist dieser Wert. Und dann haben wir hier noch x und y. x und y. Okay. So, jetzt muss ich gut aufpassen. Ich setze hier ja ein. Minus, minus 1 plus minus 3 also die Rechenzeichen, die muss ich übernehmen und die Werte setze ich von oben ein weil sonst ganz viele Kreise und Farben Ich mache das mal wieder ein bisschen ordentlicher Okay. dann machen wir uns ans Ausrechnen 0 minus minus 1 ergibt plus 1 weil minus mal minus ergibt plus und das ganze hoch 2 ergibt 1 und plus minus 3 ergibt dann minus 3 So, dann bringen wir die 3 noch auf die andere Seite der Gleichung. Und dann steht da 3 ist gleich a. Und an der Stelle bin ich schon fertig. Ich kann jetzt meine vollständige Funktionsgleichung aufschreiben. Also minus minus 1, ich rechne das jetzt gleich aus, ergibt plus 1. Und hier hinten steht minus 3. Das ist schon eure Lösung. Versucht euch jetzt nochmal diese Scheitelform in die allgemeine Form aufzulösen. Also, Klammer auflösen, anschließend die drei rein multiplizieren und dann habt ihr schon die Funktionsgleichung in allgemeiner Form. Viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Lernvideo.